Von Kloster Neuburg nach Weidling. Schwarzes Kreuz. Nach der Abfahrt zuerst gerade weiter und die nächste Gasse links einbiegen. rechts in die Gasse entlang des Weidlingbaches einbiegen. halten und durch die Furt fahren. Nicht den schwarzen Schönstadt Treilberg abfahren, sondern auf der Straße bleiben. Die Straße geht in den steilen Abhill Trail Sulzwiese über. Beim Sendemast rechts in Schotterstraße einbiegen. Grünburger Weg zum Gasthaus Agnesbründel. Uh-huh. huh, uh -huh. Uh -huh. Yeah. <laughs> Das Gasthaus Agnes Bründel. Rechts hinter dem Gasthof geht es weiter auf dem Hermannskogel. Besichtigung der Habsburgwarte auf den Hermannskogel lohnt sich der Aussicht wegen. Den Hermannskugel führt eine rumpelige Rampe. wir sind vorhin vom Agnes Bründel heraufgekommen. Abfahrt zum größten Gott wird. Vorsicht bei der Straßenquerung beim größten gott wird. Nun den zweiten Pfad zum Roan Trail nehmen. Der Roan Trail. Am Rohan Trail herrscht reger Gegenverkehr. Hallo. Da kommen drei Oma. Aha. Zwei kommen noch. Oh, <laughs> Yeah. Look at that. Kurzes Straßenstück zwischen unteren und oberen Rohrentrill. Bei der heraufkommenden Straße gerade weiter und dann schräg rechts in den oberen Ruang Trail. Der Blütenwiese Trail zum Exelberg. Hier gibt es schöne Blütenwiesen unter Licht im Wald. Zum Sendetur muss man links von den Schranken auf ein Asphaltsträßchen fahren. trail Wer den rechten Kernweg fährt, gelangt direkt zum Bogenschießgelände. Rechts einbiegen in den Familienparcours Zauberwald. Am Ende des Parcours muss wieder auf die Hauptstraße gewechselt werden. Unmarkierter Trail nach Heinbuch. Nach der Schotterstraßenquerung den rechten Pfad weiter. Vor einer Fahrverbotstafel muss man auf die Straße wechseln. Hängender Stein Auf einen Holzablagerplatz fahren, den ersten Pfad links liegen lassen und schließlich schräg links in den Wald fahren. auf die Kuppe eher etwas rechts zu steuern und den Karrenweg über die Kuppe nehmen. Beim Bankel das Rad abstellen und zu Fuß den hängenden Stein erkunden. Abkürzungsdrell zur Windischhütte. Dies ist ein Uphill Trail. die Windischhütte. Abfahrt über den langen Bergrücken Richtung Kloster Neuburg. Der Single startet hinter der Burgathofer Sternwarte. Der Wiesentrail startet nach dem Rastplatz. Zum Schluss kann man schräg über die Wiese zur Straße fahren. Vor Klosterneubau gibt es eine rasante Abfahrt. Hinweistafel zur Reblaus, ein Weinbauschädling. Rathausplatz in Klosterneuburg.